Bibliothekstv Stadtweit für Sie unterwegs Erfahrung aus zweiter Hand Mit Oldenburgs Reisesender Nummer 1 Schon heute sehen, was Sie morgen erleben Bibliotheks TV präsentiert Ihnen die Reise des Tages Hallo und herzlich willkommen bei Bibliotheks TV zur Reise des Tages Die Reise, die wir Ihnen jetzt vorstellen, kostet Sie normalerweise 400 Euro wenn Sie jedoch bis vorletzte Woche 24 Uhr buchen, dann zahlen Sie nur noch 1000 Euro pro Tag. Sie sparen also einen Haufen Kohle. Jederzeit geht es dann nach Oldenburg. Ihr wartet das 5-Sterne-Stadtbibliothek Unsere hochkompetenten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind Profis ihres Haus. Gesunde Ernährung und exquisiter Service sind uns wichtig. dabei ein Superior-Zimmer mit exklusivem Shuttle-Service direkt vor die Tür. Geräumige, gut beleuchtete Zimmer laden zum Verweilen ein. Vor den freundlichen Hausgeistern gilt es sich nicht zu fürchten. Die berühmteste Security aller Galaxien sorgt auch für ihre Sicherheit. Für sportliche Begeisterung gibt es Premium-Fußball der Erstklasse. Bei ruhiger Atmosphäre können Sie ohne gestört werden eine erlesene Auswahl und Hörbücher lauschen. Brandneue E-Books ermöglichen auch Ihnen noch nie dagewesene Flexibilität. Eine einmalige Massage sorgt für totale Tiefenentspannung und Knochenbrüche. Auch mit dem Wort: ein Sonnenstudio mit Gesichtsmassage und Kopfsauna. Illegale Roboterrennen sind an der Tagesordnung. Familienfreundliche und exotische Tiere sorgen für Freude in Kinderaugen. Aber Achtung, dieses Angebot ist nur bis vorletzte Woche auf 24 Uhr buchbar. Na, sind Sie neugierig geworden? Dann passen Sie jetzt gut auf. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihre Traumreise und vieles mehr bequem buchen können. Anmelden können Sie sich ganz einfach in allen Einrichtungen der Stadtbibliothek Oldenburg. Alle korrekten und wichtigen Informationen finden Sie auf www.stadtbibliothek-oldenburg.de.